Hey Leute, willkommen zurück zu Popel mit Zucker. Heute spielen wir ein neues Spiel, ja doch, kann man sagen, Black Ops 3, endlich. Äh, ich warte am Anfang, gerade noch sichtbar ist, ja so, passt doch. Diese Einstellung regelt ihr PS4-System. Achso, jetzt darf ich das nicht mal selber machen. Natürlich. Albträume. Klar. Ja, wir wissen, worum wir hier sind. Cool, wir können auswählen. Äh, ich bleibe dann doch beim Mann, weil ich ein Mann bin, so zufälligerweise. Äh, aber ja. Achso, wir lassen die kurz laden. Das sieht mir sehr vertraut aus, ehrlich gesagt. Äh, sieht dann doch alles ziemlich ähnlich aus irgendwie, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Äh, ja, wir kommen zurück zu Black Ops 3 natürlich. Ich habe zwischendurch ein bisschen was anderes gespielt. Jetzt geht's weiter mit Call of Duty, Black Ops 3. Ähm, für wen entscheiden wir uns denn? Der ist irgendwie sympathisch. Ich nehme den. Soldat, so. Und man kann die Kampagne zu viert spielen. Okay. Das ist was Neues. Nicht schlecht. Menschliche Bioaugmentierung ist in der entwickelten Welt mittlerweile Gang und Gäbe. Das schiere Ausmaß der Katastrophe hat die Behörden überfordert. Superstürme setzen der Rekord. unsichere Zeiten. Unsere Zukunft hängt von unseren Entscheidungen ab. Mit der stetig wachsenden Bevölkerung entstehen überall auf der Welt Megastädte. Die extremen Bedingungen führten zu einem Exodus vertriebener Einwohner. VR-Basen waren heute Morgen alarmiert. Direktenergie-Antidrohnen-Systeme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten einander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer kalter Krieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks, der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Said. Das NRC nahm ihn vor zwei Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie. Ein Exempel an ihm statuieren, ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist: Wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Das NRC ist bald hier. Etwa eine Minute. Wir brauchen die Mutter aller Ablenkungen. Ich wollte kurz sagen: So schnell kann ich das dann auch nicht lesen. Okay, fängt ja schon mal toll an. Ich muss nur kurz, bitte sagt mir, ihr habt es geschafft, in diesem Spiel keine Untertitel einzubauen. Okay, ich krieg Auszeichnungen dafür. Ich wollte wirklich nur gucken wegen Untertiteln schnell, aber anscheinend schafft Black Ops das einfach wirklich nicht. Die PS geht voll ab, das ist nicht normal. Verstanden! Leite zu Landebahn 1.1 4019. Verdammt. Mein Treibstoffbrand auf Landebahn 19. Kursänderung für Landung auf Landebahn 1.1. Bestätigen. Hey, so. Bestätigt. Anflug Landebahn 1.1. Okay, jetzt du. Okay, Hacker-Modul platziert. Die Ziel der Zielerfassung das heißt, das ist Na super. Ja. Der manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptiert. Tour. Wir werden anvisiert. Wir sind Verbündete des NRC. Hier sieht alles gut aus. Mögliche Fehlfunktion bei euch? Jetzt schießen. Feuere. Der Greifzähler. Feuer. Feuer. Oh Scheiße! Runter! Ja, die wollten uns auch weghaben, anscheinend. Fuck off! Seit wann haben sie jetzt Schießen nicht. Ach. Stickbelegung, bitte. Ah, das brauchte ich. Ja, danke. So. Ablenkung läuft. Vogel am Boden. Ich kann nicht zielen jetzt, okay. sehen uns beim Treffpunkt. Verstanden. Ich kann wir das wirklich Absolut nicht ziehen. Klären, wir in ja. Wir in sind, halt die Sammelstück entdeckt. Ist okay. Uniformen vorbeikommen? Ja. Mhm. Kören die alle zu uns, oder? Alter. Also ja, ich meine, die sind eh gleich tot, aber... Hätte ja sein können. Na? Äh, irgendwie ist das Ganze sehr lame. <lacht> Sorry. Habe ich... Irgendwas am Controller jetzt umgestellt, dass ich nichts mehr machen kann. Weil ich kann ohne Scheiß nichts machen gerade. Äh ich lasse das mal. Aber ich meine, ich konnte gerade neben dran stehen, der hat nichts gemacht. Das war ziemlich lahm. Oder war es wegen der Un... Ah, wir haben doch die Uniform, ja. Er hat ja gesagt, wir werden nicht so schnell erkannt. Stimmt. Aber es ist ja halt wirklich das Einzige, was ich machen kann, ist äh, ducken. Und anscheinend werden mir alle Missionsziele jetzt so angezeigt. Was auch sehr interessant ja, ja. ist, auf jeden Fall. Sie eine Sicherheitsstation. werden sie kontrollieren. Verstanden, Hendrix. Und wir haben jetzt unseren Charakter designt, für das ich los, mit der Eco-Perspektive spiele sowieso. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Ja, also bis jetzt weiß ich nicht. Taylor, scanne nach Paket. Was ist denn das? Warte oh. auf die Gesichtserkennung. Oh. Nein. Das Walter da nicht. Ich, dachte, es wäre nur der ich auch. Das sieht doch. Ja, das, das sieht so schon mehr nach aus. Brutalität bekannt. Ach du Scheiße. Das ist ja schon wir sie ein bisschen wir heftig. Wir wir haben unsere ich könnte ich einfach hier. Alter. Kein Treffer. Das machen die jetzt nicht. Ich will. Das trauen die sich nicht. Das ist so krank, also. Das ist er, Der Minister. Aha. Der hat noch ziemlich die angenehmste Methode wahrscheinlich. Beim Trichter Wasser heißt es auch heftig. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Bingo. Zur Befragung. Volltreffer. Sind unterwegs. Okay. In zwei Minuten. In zwei Minuten. Ich stoppe dich. Der Mistkell war nie witzig. Du klingst wie die Stimme der Erfahrung persönlich. Glaub mir. Die bin ich. Oh ja, ich bin so cool. Jawoll, jetzt darf ich eine Waffe nutzen. Arschlöcher. Da ist noch einer. Cool, das war also doch keiner mehr. Ich weiß nicht, wieso man ab irgendeinem... Wahrscheinlich wäre es eine Gewohnheitssache, wenn ich mit L2 und R2 schieße, aber ich finde L1 und R1 einfach angenehmer. Da ist sie. Nö. Ich muss zugeben, ich hatte schon eine Zeit, äh, kurze Zeit Angst, dass die Granate sich zu früh losgeht. Weil ich habe sie einfach nicht gefunden. Da vorne liegt sie, ich riskiere es nicht. Ich muss zugeben, unterdessen, ich fand, Ghosts hat ja auch schon eine schöne Grafik gehabt. Also das kann man ja nicht sagen, dass es schlecht war. Aber ich finde, unterdessen sind wir in einem Niveau drin, dass man dann doch schon fast mit dem heutigen noch vergleichen kann. Nicht ganz, aber fast. Klar wurde es immer noch ein bisschen besser, aber tatsächlich, das sieht echt krass geil aus hier. Muss man einfach mal so sagen, das sieht echt verdammt cool aus. Ich bin momentan noch unsicher, ob Black Ops 3 ihren Vorgänger äh, gerecht wird. Weil Black Ops war ja bis jetzt so... Ja, das Spiel ohne Untertitel. <lacht> Nein, äh, COD Black Ops war ja bis jetzt für mich so ein bisschen... der beste COD-Teil allgemein. Black Ops 2 eigentlich auch noch. Die Extraktion wartet nicht. Ich warte auf dich. Es waren eigentlich fast alle nicht, es waren, eigentlich waren alle nicht. schlecht, sagen wir so. Black Ops hat mich am meisten überzeugt einfach und ich habe bis jetzt die Hoffnung, dass das so bleibt. los! bin von der Schweizer Armee. und den anderen? Gibt's Sorry. nicht. Keine Sie wissen, wie wertvoll er für ihre Propaganda ist. Sie wollen ein Exempel statuieren. Frank. Okay, gehen wir. Jo, hoffe ich doch, dass wir gehen. Wir können nicht einfach, also Entschuldigung, aber das, das ist ja So, ich glaube, jetzt ist es besser. Und wir gehen rein. Hallo. Den ab. Bitte. Minister. Khalil. Uh, Hendricks. Können Sie kämpfen, Khalil? Immer. Wir nehmen eine <lacht> Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren sie auf die Biometrie. Klingt, als wären sie uns auf den Fersen. Ach ne. Los. Taylor, Paket Plus 1, gesichert und unterwegs. Plus 1? Dein Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Lieutenant Khalil. Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Macht euch bereit. Okay, ich mach mich bereit. Da muss ich doch hin. War doch hier. Los! Aber ja, was halt auch wieder ist, ich habe das Gefühl, äh, alle COD-Teile gehen ein bisschen das Futuristische jetzt unter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich bin kein Kriegsfan oder so, also ich bin da nicht so, Habe ich Auto-Aim an? Äh, ich bin da nicht so voll dabei. Muss ich jetzt einfach mal so zugeben, ich interessiere mich nicht für Waffen, ich bin nicht so, dass ich jetzt die neueste Waffe unbedingt jedes Mal kennenlernen muss, äh, aber ich habe das Gefühl, es geht recht futuristisch voran in allen COD-Teilen. Unterdessen. Klar hatten wir jetzt der Advanced Warfare. Das war halt einfach die Zukunft. Und da gab es auch keine Diskussion. Advanced Warfare war sehr futuristisch, weil es in der Zukunft spielt. Aber auch schon mit Ghosts. Wir hatten es jetzt mit Black Ops 2, das schon ein bisschen mehr in Richtung Zukunft ging. Und ich habe jetzt einfach die Angst, dass es alles... dass es alles halt einfach zu zukunftsweisend wird, wobei eben, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja du, also guck mal Militär da und da, die machen das seit zwei Jahren so, dann nehme ich alles zurück, dann kenne ich es einfach zu wenig. Aber meiner Meinung nach, für mich ist das zu futuristisch. Außer der, der, der glitscht immer noch sehr scheiße rum. Ich bin gleich wieder tot, wenn das so weitergeht. Die Waffe ist wunderschön geflogen. Übrigens, richtig cool. Wir haben weibliche Gegner. Und ich denke, dass ein Teil weiblich war vorhin. Ja, hier. Ist ein Detail und nein. Nicht, weil wir jetzt Gewalt gegen Frauen äh, machen können oder durchschlagen können. Nein. Glaubt mir, wir sind tot, wenn Nice. Äh, ja, eben nicht, weil ich sagen kann, geil, ich kann es Frauen schlagen oder so. Aber ich find's cool. Die imaginäre hm. Uhr geht vor Und ja dich zu sehen, Jacob. Gleichfalls John okay. Du hast dich verändert Wie geht's Rachel? Das ist vorbei Schade hm. Frisches Blut? Kümmerst du dich so gut drum wie um mich? Das ist nicht witzig Bereit zur Extraktion? Sprengsätze klar Okay, wir können los. Bereit in 10. Dias, du spielst den Babysitter. Los geht's. Folgt mir. Ich dachte jetzt ohne Scheiß, es ist gar ein Glitch, dass die äh, unsichtbar wurde. Äh, ja eben, nee. Nicht, dass ich jetzt sagen kann, geil, ich kann Frauen schlagen, wollte ich schon immer machen. Sondern einfach, dass es jetzt natürlich ist, Frauen in der Armee. Fertig. Zum oh. Ich will nicht, dass er leidet, das ist eklig. Ähm... Auch, dass wir eine Frau spielen können. Nice. Finde ich cool. Aber ich will auch einen Double Jump haben. Der, der, der fehlt mir jetzt irgendwie seit Infinite. Er Advanced. Und ja, dann gibt es wieder die, die mit Battlefield 1 finden. Oh, aber Frauen waren nicht im Krieg und mimimi. Mi, mi. Und Ja, von mir aus, wenn es sich glücklich macht, wer sagt, dass das Spiel realistisch ist, ne? Äh, wobei sie sagen, glaube ich, dass sie realistisch sind. Also, ja. ja. Kann man sich jetzt streiten drüber. Aber ich finde es cool, dass es wenigstens hier dabei ist jetzt. Und das ist halt einfach so ein bisschen um die Zeit rum, wo das ein Thema war, ich weiß. Dass man überall Frauen integrierend, und was auch gut ist. Ich glaube, zu der Zeit kam auch ein, das Assassin's Creed raus, wo man das Frau spielt. Oder war das später erst? Aber da, wo Ubisoft dann gesagt hat, dass äh, der Teil mit der Frau Kanon ist und der Mann-Teil nicht. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich einfach so. Ich überlebe auch ohne, aber es ist ein Nice-to-have. Ach was. Ich ziehe zuerst mal auf meine Gegner. Nice. Eine Mundkiste nochmal. Wir haben sehr viele Moonkisten jetzt rumliegen hier Okay Hat er gerade eine Granate fallen lassen? Anscheinend war die nicht scharf, okay Ja, ich denke, ich werde ein bisschen besser in COD jetzt auch schon das so. Oh, die hätte ich explodieren lassen können. Wenn ich das mal so anmerken darf. Oh. Verstecken zwecklos. Was ist denn das für eine Trophäe? Schön, nur kurz wissen, was das ist. Ich gucke ich guck nicht jede nach, aber ein paar interessieren mich dann tatsächlich. Boah, das geht ja ewig. Eh, Schalten Sie in der Kampagne einen Feind durch eine Wand. Oder ein Hindernis aus. Anscheinend habe ich das geschafft. Okay. Der Kampfhagen gehört dir. Gib mir Deckung. Ich bin mit dir fertig. Ich lenke sie ab. Wir haben zu viele Munitionskisten. Kann das sein? Übernimmt euch ab hier. Schneller. Sie holen uns in Fötterstation direkt hinter der Brücke. da. Sie sind uns immer noch aufgestattet. Also, ich finde, das sind zu viele Munitionsküssen. Ich fand's cool, wenn man einfach wenn man so, jo, du hast jetzt keine Muni mehr, pass auf, was du machst. Und das hat man hier jetzt überhaupt nicht. fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Ja. Yeah. Okay, das war verdient. Äh... Wir haben Sprengsätze in der Basis platziert, um unsere Extraktion zu tragen. Wir sind sie hinter uns. Niemand folgt uns. Hier ist einer verletzt. Okay. Und hinlegen. Ganz vorsichtig sein jetzt. Ach, fuck, sind da viele. Hinter mir ist einer hinter mir ist einer. Fuck, ich wollte den auf der Brücke aufschalten. Okay, ich geh glaube doch lieber links rum. Irgendwie hat das besser geklappt. Ja, das habe ich gemerkt. Das ist schon ein bisschen doof, ne? Aber was mache ich jetzt? Nicht viel anscheinend. Ich gehe dahin. Keiner wie der mich treffen konnte. Auf den habe ich gewartet. Achso, ich muss nur... Ups. Okay, wir, wir hätten ja zur Treppe gemusst. Äh, zur, zur Brücke. Mhm. Ach, komm on, du scheiß Mikrofon. Ich atme wieder rein, ich merke Das Problem ist, wenn ich zu weit unten habe, dann nehme mich wieder falsches Zeug auf. Nutze das zu deinem Vorteil. Ich habe vorhin die Nüsse geschossen. Ich bin ein richtiges Arschloch. am man... Okay. Was jetzt? Das Vitor setzt uns fest. Ruhig nicht schießen, er gehört mir. Okay. Das ist wirklich alpha. Okay, wir gehen. Das sieht nach einer richtig harten Arena aus. Gehen wir rein. Was bildest du dir ein, Maretti? Dein zuckender Finger steckt deine Ohren an. <lacht> hey, leck mich! Schnauze, ich höre es auch. Hör zu! Heilige Scheiße! Kontakt, Kontakt! NRC-Sturmroboter nähern sich. Ziemlich viele sogar. Wir müssen die Tür öffnen, jetzt! Geht zur Steckung! Reiter, los, los, los! Schnell zur Extraktion! Die waren jetzt nicht so schwer. Ähm, wo muss ich rein? Hinten doch, oder? Ne. Nee. Taylor, wir sind sicher und können jetzt übernehmen. Du könntest die anderen, die Geiseln, befreien. Eine Priorität. Vielleicht nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt. Oh ja. Ach, jetzt. Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Okay, Planänderung. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter. Ach, keine Sorge deswegen. Wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! Ja, fahrt schon los. Vier Alphas, drei ich Alphas. Ich bin am Steuer. Geh ans Geschütz. Okay, jetzt, jetzt kann ich ins Geschütz ah, Alles klar. Okay, damit geht es schon schnell, die Roboter loszuwerden. Feuer Alter, also, wir haben schon eine übelst geile Waffe in diesem Ach, Panzer drin. Das ist doch nicht normal, was wir alles töten damit. Drei Schüsse und ein ganzen, ganz Flugzeug ist weg und Transporter und alles. Ja, ja, natürlich. Weil ich kann das ja auch gut. Wieso? Ah, ist schlimmer als jede Alien-Version. Nein, gibt es auch nicht. Ja, das viele. Ah ja, das sehe ich fast nicht, danke. Dezimeter finde ich jetzt eine wunderschöne Bezeichnung, für das das Spiel weiterrollt, wenn ich die PS-Taste drücke. Ja, ich glaube, das Spiel bringt die PS schon langsam an der Grenze. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergehen soll. 10 Feinde in weniger als 3 Sekunden. Ach so. Ja. Sind Sie okay? Können Sie laufen? Ja. Yeah. Bin okay. Bin okay. Bitte, bringen Sie mich nur hier raus. Wir müssen weg. Was finden wir von Ihnen? Darf ich nicht rein? Okay. Halte Sie zurück. Wir bringen den Minister in Position. Krone konzentriert Feuer auf mehrere Ziele. Bringen wir es zu Ende. Na, jetzt treffe ich plötzlich. Natürlich kommen die jetzt nochmal. mal. Der ist fast das ab. Oh, für ich nehme Munition. Ja, Geht das so Nachladen. Los, los, los. Nein, ähm. Äh. Ich bin ja sich der Hauptheld, also... Aber nicht schon wieder ein Arm, nicht ein Bein, nicht auch noch ein... Die machen mich zum Krüppel Und die halt wirklich... Ah, mein, ah. Ich glaube, wir wechseln danach den Spieler. Alter. Das war heftig. Okay. Wir kriegen hier Abschlusslevel. Alles nicht erreicht. <lacht> Oder was? Wahrscheinlich. Wo bin ich? Oh, eklig. Schon okay. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Zeit, dass du aufwachst, oder? Zürich Innenstadt, Endstation. Hey willkommen zurück Taylor. ja weißt du was mit dir passiert träume ich etwa Tja, könnte man sagen bleiben wir dabei dann kannst du immer noch aufwachen 12. Dezember 2054, 37. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die WA-neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment, im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neural Interface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. So, und jetzt wird es schon kritisch, dass ich sagen kann, das Spiel wäre gut. Ehrlich gesagt, für mich. Muss ich jetzt einfach mal so: 11:30 Uhr, 11. Dezember 20:54. Okay. Die Zürcher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis: Zug explodiert. Kennst du aus noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Du, Taylor, du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das D.N.I. immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du, Taylor, mal wirklich einen Arsch nennst, dann... Würde dir mehr einheizen als diese Roboter? Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst. Ohne als Schweizer Käse zu enden. Wie diese armen Bastarde. Ha, ah, ah. ha. Okay, Waffen scharf. Mach diese Arschlöcher fertig. Ein Die Idee ist grundsätzlich interessant. Irgendwie. Irgendwie. Und ja, wir sind wieder in der Zukunft. Wer hätte es gedacht? Boah, ich bin der Granate. Aber auch schon Advanced Warfare hat in diesem Zeitraum drin gespielt. Dürfen die zurück haben? Äh, also, wir gehen mal runter. Bin ich jetzt im taktischen Modus? Jetzt bin ich im Taktikmodus. Der ist schon... Also der Modus ist schon... Gut. Der verrät hier einfach alles. Also fast alles. Was das unten links ist, habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, aber... Da war doch gar... Ah, die werden gelöscht und die Waffen bleiben liegen. Okay. Ist es wegen Zensur oder weil das im DNI passiert? Ich hoffe nicht, dass es ein Zensurding ist. Ist Ich Drücken sie für einen Wandel auf X, während Sie parallel.. What the fuck? Im taktischen Modus werden Band. Hui. Okay, das ist sehr gewöhnungsbedürftig und ich werde es hundertprozentig wieder vergessen und nicht nutzen. <lacht> nein. Siehst du die roten und gelben Markierungen? Das sind Todeszonen. Hier solltest du dich nicht aufhalten. Okay. Wieso Todeszonen? Granate, oder? Einfach weil da viele Feinde sind. Okay, ich weiß, dass die Zeit um ist für eine halbe Stunde. Mal so nebenbei. Ja, hier, Granate. So. Ah, ich muss runter. Ah. Das, okay, dass ich die naja, das Magazin überprüfe, muss er mir nicht sagen eigentlich, aber... Okay, das ist cool, dass ich die Wand hochrennen kann. Ich habe schwere Verletzungen durch meine Arme, das macht Sinn. Das heißt aber, die Markierung funktioniert halt, wenn ich einen sehe, dann sind... Sieht den dann das ganze Team. Und wenn einer vom Team jemanden sieht, dann umgekehrt natürlich auch. Das ist voll schlau. Aber halt wieder sehr futuristisch gehalten. Irgendwie kriege ich Fettschaden gerade. Das unten links sind meine Leben, so wie es aussieht. Da ist noch einer. Irgendwo war doch noch jemand. Da. Okay, wir gehen mal runter. Komm, wir stürmen mal. Hallöle! Das DNI lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnenbasiseinheiten. Zwei Füßler, komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bah, ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier, die sind kinderleicht. Hallo! Leg dich rein. Nach was jenseits dieser Mauer ist. oder? Irgendwo da durch ist ein Generator. Zerstöre ihn und die Tür sollte sich öffnen. Okay. was cooles sehen? Schieß diese Botte hier ab. Welche? Ach sie. die die das ist halt einfach dass ich Gegner damit töten kann okay ich nehme eine Bodendrohne die wollte ich eigentlich eh noch ausprobieren das sieht auch voll lustig aus ach wie geil keine Deckung raus, besser hinreichen. Okay, die Drohne spielt sich mühsamer. Einfach mal so. Dafür ist das MG tödlich. Ja, also. Klingt doch auf jeden Fall schon geil, das MG, ne? Feindes Freund, auch sehr schön, die Trophäe. Okay, ich beende jetzt mal trotzdem die Folge. <lacht> ja, ich bedanke mich bei euch für's Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen kritisch jetzt wegen dem Setting, aber ich werde es nicht desto trotz angehen und nicht einfach sagen, jo, ist kacke. Aber wir werden es sehen. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Arten, alles poppen mit Zucker. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.